Ja, hi und willkommen. Mein Name ist dann die und ich begrüße euch zu meinem neuesten Projekt und zwar Genshin Impact. Ja, ähm, ich habe nur gut von diesem Spiel gehört und soll richtig gut sein, erfolgreich und also was. Und ja, ich habe mir gedacht, probierst du das mal aus, nimmst ein bisschen was davon auf und guckst dir mal, wie das Spiel so ist. Soll ja kostenlos und Crossplay und also was haben und. Ich glaube, in den ersten zwei Wochen ist das Spiel richtig durchgestartet schon und erfolgreich gewesen. Und ja, hat mein Interesse geweckt. Alles, was ich weiß, ist das Spiel, dass das Spiel nur so ein bisschen wie äh, Legend of Zelda Breath of the Wild für die Nintendo Switch ist. Und dass es, glaube ich, Multiplayer-Optionen gibt, wie gesagt, mit Crossplay und also was. Und das Spiel ist, glaube ich, für jede Konsole, die es gibt. Und mobile auch noch verfügbar und ja keine ahnung sah interessant aus ist sehr viel anime sehr viel open world also ja kann man mal machen ne? ich werde das hier nicht ich werde das jetzt hier nicht in traditioneller weise hochladen wie meine anderen videos ich habe mir einfach so gedacht ich tue halt hier vollkommen ungeschnitten unbearbeitet hochladen so weiß nicht, ich nicht spiele vielleicht eine stunde oder irgendwie so was je nachdem wie lange ich bock habe und tue dann einfach alles was ich hier erlebe hochladen und ja ohne intro ohne Bearbeitung best of oder so ich brauche einfach mal wieder irgendein projekt dass ich einfach mal so ohne irgendwelche jegliche arbeit einfach hochladen kann damit wieder was hier so im täglichen sinne äh, hochgeladen wird auf meinen youtube kanal und ja, da kam mir das spiel gerade recht und ja ich würde sagen wir gehen jetzt einfach mal und starten das spiel und gucken was hier alles passiert und so ne wer weiß vielleicht seht ihr auch gar nichts von dem spiel the next world Your path was blocked by some unknown god? Keine Ahnung. Outlanders. Your journey ends here. Who are you? The sustainer of heavenly principles. The erragation of mankind ends now. Das sind die Hauptcharaktere, ne, die wir spielen können. So denkt schon mal sehr Anime an sage ich mal. Wähle einen der Geschwister. Äh. Hm. Okay, äh. ich finde ja, sie sieht viel hübscher aus, aber nehmen wir ihnen Gib deinen Namen ein. Oh. Dieser Name wurde schon. Nein, kommen wir vielleicht her. Okay. Aber okay, der kriegt sie zurück. wie gesagt story mäßig weiß ich nichts über das spiel deswegen bin ich jetzt genauso verwirrt wie er wahrscheinlich Wayne, don't go. Give my back. okay und so entführte die fremde gottheit meine schwester <lacht> okay und dann nimmst du das vor so kind of seal was cast upon me and i lost my power so while we used to travel from world to world, Sen ja ich die Stimme von You are now trapped here. Isoko aus äh, Maiuademia klingt sehr nach dem. How many years ago was it? I don't know. But I intende find. gar hey, nicht. When I woke, I was all alone, until I met you two months ago. Ja, yeah, really owes you for that. otherwise, Paimon likely would have drowned. So Paimon will das Bild kenne ich ehrlich gesagt. We head off. Let's get going. Okay. So. Maus um die Kamera-Perspektive zu ändern. Okay. Ja, wie gesagt. Open World, ein bisschen so angelehnt an Breath of the Wild, wenn ich mich nicht irre. Und ja, klick mache ich das. Weiß ich nicht. Man kann irgendwie alles erkunden, überall hinklettern, fliegen und also so was. Ich wollte, ich wollte das Spiel einfach mal versuchen, gucken, ob es mir gefällt. Wenn ich schon mit zocke, dann kann ich auch aufnehmen. Mit der Maus angreifen, okay. Ja, wenn ich schon mal zocke, dann kann ich auch direkt aufnehmen ne? und Teleportationspunkt ah, öffnen kann. Fenster, okay. So, ich weiß nicht, ob das Spiel so unter MMO irgendwie einzelteilen ist oder ob das jetzt hier nur so ein, so ein Open World Game ist mit Multiplayer. Elementen. Ich meine, man kann sich irgendwie mit anderen spielen zusammentun und Quests machen oder irgendwie sowas. Aber ansonsten weiß ich jetzt auch nicht genau, was hier los ist und überhaupt. Also ja, so wie gesagt, ich habe gesagt, ich habe zwar gesagt, hier wird ungeschnitten und ohne Intro und also was. Aber ich muss jetzt einmal noch gucken, ob die Aufnahme geglückt ist. Also sehe ich euch gleich. Okay, ist alles geglückt. Wir können weitermachen. Keine Ahnung, die Katzen die war halt so laut. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht kann man mich nicht richtig hören, aber scheint nicht der Fall gewesen zu sein. Dich schnapp ich mir. ja, sorry, wie ich weiß ich hier nichts. Dieses kleine Mädchen, oh Zuckerblume. Wem wollen wir So. Die Sache ist, ich habe jetzt nicht so einen Vergleich zu Breath of the Wild. Ich habe nur gehört, es soll ähnlich sein, aber ich habe das Spiel auch nie gespielt, deswegen weiß ich jetzt nicht. Aber ich nehme es jetzt mal einfach an. Ne? Spiel ist glaube ich aus China. Noch da war irgendwas. Spiel ist glaube ich aus China irgendwie. Es soll irgendwie ein Gacha-System sein, was jetzt nicht so dolle ist. Und so langsam erreichen wir auch so die grenzen von allen informationen die ich über dieses spiel weiß aber soll mega erfolgreich sein soll unglaublich populär sein hat sich gut ich sag mal runtergeladen nicht verkauft runtergeladen und ja was ich so gesehen habe hat mich sehr interessiert deswegen ja gucken wir mal so als reicht das jetzt aber auch mal okay ja Depletes stamina and depleted stamina takes time to recover. Okay, let's take the route we planned. Okay, einfach. We're off to a statue of the seven. Which of the seven are you looking for exactly? Bist du die Navy dieses Spiels? Also wie diese Feen, die immer Link begleiten. Ja, die ich immer voll nervig finden. ja ich bin die putzig ja ich glaube nicht dass die mir nervig irgendwie sein wird auf das spiels okay cool so ein open world adventure schon ein bisschen lange her seit ich eins gespielt habe deswegen nehme ich das gerne ein ich tue gerne champignon er braucht ja was braucht er denn Natur zu finden, lasst drei von drei, von 30.000. Okay, cool. Oh, ich freue mich, ich spiel übrigens die PC-Version. Äh, okay, wurde schon gesagt. Hier Maus und so was. Alles also sollte das schon selber herausgefunden haben. Aber ich sag's es ja nur mal. Okay, ist klar. Ich da diesen fisch fangen ich nehme natürlich erstmal alles mit weil ich finden kann ne? weil warum nicht weiß noch nicht was wichtig ist und meine erste regeln so open world spielen ist immer alles einsammeln, was man finden kann ich habe da so ein fisch gesehen kann ich den einsammeln wollte mich jetzt überall hin Geil. Ich glaube, ich bin tot. <lacht> was ist jetzt, was oh, ist ja wie ein Arc? Ausdauer geht weg. Er trinkt sofort geil. Na oh gut, hatte gesagt, sieben Statuen oder irgendwie so was. Dafür springen. Ey, ne? Jumping, young. Oh. also ja, ich werde einfach hier während ich Zocke nebenbei aufnehmen. und Da werde ich einfach hochladen. So, also, wenn ja ich es ja kein Best-of ausschneiden, aus der vogelperspektive perspektive Strick, v passiert nichts. Ich habe halt irgendwie gucken Noch mal, hallo, ich habe es verpasst. Kann ich noch? Egal. Ups. Oh, ist irgendwas. celand to show the seven's protection over the world among the seven gods this god controls the wind himan's not sure whether the god you're looking for is the animal god but himan will take you to the animal god's place first and there's a reason why okay sie redt von sich in der dritten person aber irgendwie sieht man das nicht im dingens im untertitel poetry and language flow like the wind There'll definitely be someone there who knows about your sister, at least that's what Paimon thinks. Whether the gods actually answer you is a different story, you never know unless you try so let's talk to it. Ah, doch, ja, also ich kriege irgendwas, bin ich das erledige. Manchmal auch gerade, kann ich das sehen. nicht so, irgendwie können sich auch mehrere charakter glaube ich der truppe anschließen wenn ne? man auch irgendwie per Gacha irgendwie freischalten muss so, jetzt immer wir wirklich bei denen angekommen was ich alles über dieses spiel weiß ne? mehrere charaktere äh, gibt ein Gacha-System, spiel ist wie breath of the wild da sind wir wirklich angekommen was ich alles über die Spiel weiß. Ab, Gegner. Geh nicht so weit weg vom Pi, man Aber jetzt yes, ist was. überhaupt? Hallo? Ich nehme an die geht hin zur Statue, ne? äh, Steuerung und F. Okay. Was? Das schon ich zu weit weg aus der. Okay. As we Kann mir schon vorstellen, wie einige Leute die voll ein land schon wegen der Stimme. Oh, ich bin die putzig. Da ist eine Truhe. Dann merke ich mir. Oh, ich konnte das Ding fangen. Oh, ich muss das gar nicht erschlagen. So. Ja, aber dann trinke ich wieder. das oh. okay. Okay, was ist das? Huh? Oh nein, jetzt bin ich ausgewählt. Oh, hallo. Belohnung für Abenteuerstufe. Lass okay. mal das mal. Oh, did you just feel the elements of the world? Seems all you had to do was just touch the statue and you got the power of animal. As much as they may want it, people in this world can never get a hold of powers as easily as you. Ja, da bin yet, hab ich sicher, weil das Ganze ist ziemlich seltsam. If it's rude to say that about the power the gods just gave you. If we keep heading west from here, we'll eventually reach Monstadt, the city of freedom. Monstadt. Monstadt is the city of wind because they worship the god of wind. So perhaps because you got power from the god of animo, you can find some clues there. There are also lots of bards there, so perhaps one of them has heard news of your sister. Let's move then. The elements in this world responded to your prayers and Paimon thinks that's a lovely sign. Und wenn du was sagst. Oh, hey, ah. Elementarfähigkeit. Krass. Ah. So, da, ich habe ich habe gedrückt gehalten, also weg von mich Okay, ah. ah, da Ich hatte immer wieder Ah nee, da unten sehe ich eine Abklingzeit unten rechts okay. Ich so einen Gott gemacht. Mauszeigeanzeichen. Hm. Up. Yep. Oh. keine ahnung was das hier ist aber ich muss das mal nicht an so ich will die truhe mal da hinten, die truhe will ich mal ja, warum ist ein bisschen discord jetzt angegangen ich habe gestellt Nein, ich habe nur eins server war abgestellt andere hat sich wahrscheinlich gemeldet. so okay, cool oh ja, wo ist Also was du mir sagen willst? Ich soll direkt dahin losgehen. Okay. Warum nicht? Ne? Das muss ich ja alles sammeln, was ich hier finde. Du komm her. Nein. Na, no, wer schreibt mich jetzt hier die ganze Zeit an? Oh. Ich mach jetzt, Ich mache jetzt nicht noch mal einen Schnitt hier. Ich will ja gar keinen Schnitt machen. Okay. Oh, was Ist denn Blume eines Abenteuers? <lacht> ich glaube, eine Hähnchenkeule am Boden gefunden. <lacht> oh. okay, Figuren, Menü, leg ein Artefakt an. Da Talente, Sternbild, äh... das ist ein Ausrufezeichen. Mache ich hier anlegen? Gut, <lacht> keine Arbeit hier gemacht hat. Dann der oder stirbt und der Schöpfer ist noch nicht geboren. Doch die Welt wird nicht mehr brennen, da du Göttlichkeit erlangen wirst. Ja, göttliches Auge, keine Ahnung. <lacht> Ja, keine angaben der ne? hintergrund stimme hm. Ich kann hintergrund Keine ahnung er sieht ein bisschen aus so wie der Hauptcharakter aus final fantasy tactics also ja, Blonde haare so lang zopf glaube ich und strähne oben so, du, komm mal her. ja hat Kenntnisse über den kampf Sammle wir den tag elementar ich ein die deine elementar wieder aufhören diese teilchen entstehen in denen du elementar schon und gegner besiegst einfach irgendwo platt machen und sammeln alles klar so ganz genau weiß ich noch nicht hier was wart, warte mal macht man das alt und hier so das ist ein ausrufezeichen errungenschaft wunder der welt und oh nein ein pirat ja. irgendjemand schreibt mich in die ganze zeit an also muss ich doch mal kurz einen schnitt machen also ist gleich so das ist jetzt stumm geschaltet sollte jetzt also keine sounds mehr kommen muss ja. immer stehen geblieben wir wollten uns ja sachen angucken einsammeln Ohrgestein. Okay. Ich habe so das Gefühl, dass das man für das Gatscha-System in diesem Spiel braucht. Zum server Serverstart, ja. Das Spiel ist jetzt, glaube ich, noch nicht so alt, ne? Ich gehe jetzt hier einfach mal. Das Spiel ist jetzt noch nicht so alt. Ist jetzt nur... Ich glaube, das noch nicht mal ein Monat oder so alt, ne Wir haben jetzt den... Glaube 24 November, Oktober, meine ich. Also, ja, hm. drei Millionen Voranmeldungen auf zehn seite läuft ab in 29 Tagen. Okay, hier sind eine Menge Sachen, die ich hier bekomme. Nun über drei Millionen Voranmeldungen. auf der ähm, ja, Wahrscheinlich voll die üblen Sachen, die ich noch gar nicht haben sollte, aber okay. Umfrage, die werde ich jetzt nicht machen. Natürlich fühlt sich ein bisschen gecheatet an, aber okay, keine Ahnung. ist wahrscheinlich voll hat im Bad Zeugs alles, ich noch nicht haben sollte, aber was soll's auf den Erfahrungspunkt und also was. Stufe die Figur hoch, um mir Ratte zu verbessern. Ja, machen wir mal. Also kann ich mir selber Level-ups geben. Ja, das will ich natürlich noch nicht. 2 von 20. Okay, so ein bisschen wenig. und noch bestimmt irgendwie Klassen wechseln oder irgendwie so Keine Ahnung, warum sich überhaupt hin. Ach, das ist v, okay. so natürlich erstmal die natur hier kaputt zu machen liegt mein schwert hinter mir ja cool klang zwar überhaupt nicht interessiert gerade dieses cool was ich gesagt habe aber ja fand ich schon cool was denn da seid ihr freundlich freundlich und freundlich dass der drin zwei 2. Ja. ja. Ich gehe einfach Ich einfach ein paar mal an und dann läuft wieder ab. Die Musik war irgendwie jetzt nicht so climatic irgendwie so. Irgendwie nicht so Upsala ernst zu nehmen. Ich muss ja halt doch noch eins einsammeln, ne? Ich Ja, dann Sachen nicht eine Truhe gefunden, habe, aber auch eingesammelt. Okay, äh ich habe gehört, am Anfang soll das Spiel einen noch so ein bisschen überfordern, weil man dutzende Sachen irgendwie leveln kann und so, aber ich schon, irgendwie kapieren das erste spiel das spiel ne? ich einfach alles einsammeln was ich hier finde dann war ich bestimmt schon mal richtig ne? ich nehme natürlich alles mit was ich finde Aber da muss ich lange oh. ging so kaputt wahrscheinlich irgendwie doch so Einzelspieler zu sein, ne? Und nicht irgendwie MMO. Ich weiß immer noch nicht genau, wie das funktioniert. Oh, ich kann die Kamera hin und rauszoomen. Wow. Nass. Ja, wenn ich gedrückt halte, mache ich so einen besseren Angriff. Oh, die muss ich sogar erledigen. Huh? Hm? So <lacht> right now. I'm back. He talking to a dragon? Oh Gott. Who's there? Hi. Oh Gott, danke. Dank? Ich dachte, es muss gegen ihn kämpfen. Hallo? Na, jetzt hat sie in dritter Person geredet. Mädchen, oder? Ich weiß es halt immer noch nicht. nur gut, dass meine Haare noch sitzen. Wieso hat jetzt der lache nicht auf uns abgesehen? In dieser Welt gibt es also Drachen. Haimon gets why worried. ich auch sofort einsammeln, ich habe gesehen habe take a look. Na, Nein, ich konnte ein Schmetterling einsammeln. Ja. Oh, die ganze Zeit F drücken, habe ich so ein Gefühl, weil jedes Mal irgendwie Sachen irgendwie mir vorbeilaufen die ich einsammeln könnte. No, okay. Ich nehme mal diesen blutroten kristall ist das seen das ist mitnehmen. das Ding ist sie gefährlich aus das er am besten mitnehmen Klar, warum nicht du bist ja meine guide du hast bestimmt mehr ahnung von all dem hier Nehmen man diesen champion hier mit oh, äpfel daniel sagt äpfel oh. Truhe? Okay. Schleimabsonderung, er ja, muss schon auf meine Seite aufmachen. Kollegen, ich nehme halt jetzt Verstärkung das rohes Geflüge, was ist groß, geflügel, jawohl. Das rohe Fleisch nur so ein Tier oder so einfangen wieder. Also wieder zum ersten Mal, ja, ich nehme jetzt mal alles mit, was ich hier kriegen kann. Genau richtig. Hey you, stop right May the Anemo God protect you, stranger. Für der Designer Charakter richtig klasse. Das ist genau mein ich bin Amber, Fall. I am Amber. You don't look like citizens of von Explain yourselves. We're not looking for trouble. That's what all the troublemakers say. Ich bin ein Freund. Mein Name ist doesn't sound like name to me. And this mascot. What's the deal with it? So to sum it up, you're traveling partners, right? Well, look, there's been a large dragon sighted around Mondstadt recently. Best you get inside the city as soon as possible. It's not far from here. I'll escort you there. Oh, aren't you out here for some other reason? I am, but not to worry. I can keep you both safe while doing that, too. Besides, I'm still not sure if I can trust you two just yet. Hmm. Sollte man nicht gerade mit seinen Gästen sprechen. Was ich auf jeden Fall merke, ist der äh, Lipsync ist irgendwie ein bisschen, ja, nicht synchron. Das ist genau wie bei Dings, ja, wie bei den ganzen Naruto-Spielen, wenn er auf Japanisch einstellt, dann tun die Lippen sich perfekt bewegen. Aber wenn auf Englische Synchron stellt, dann ja, nicht so synchron. Ja, ich zwei um mit ihr zu wechseln. Oh, um zu jetzt zu wechseln. Ah. Oh, cool. suspicious travelers what are you doing in monster he got separated from his sister during a really really long journey Hymon Hi, is his travel buddy helping him to find his sister yeah okay, that's cool oh looking for your family the also, huh? characterwechsel uh, okay. let me finish my other stuff first and then I can help you put up posters around the city what exactly is it you need to finish doing first? It's simple. You'll understand in a bit. Von beiden das gibt es dann jetzt gesehen ich muss jetzt haben äh, ich habe ein silberschwert gesehen äh, gefunden also kann ich halt wahrscheinlich ausrüsten ne? ja, 23 33 da kann man auch irgendwie hochleveln, hier sehe ich gerade Also Artefakte. Ja. Ja. Mann als Z mit zwei Teilen. Den fast effekt der auf die 20%. Prozent. Okay. Jetzt haben wir noch Ausrüstungsheile, ne? Set mit zwei teilen kann ich dann auch nicht nee. also so wie in elder scroll da gibt es so verschiedene sets und die kann man dann ausrüsten kann sie irgendwann ausrüsten ja sie kann die andere fehler ausrüsten gut aber warum nicht ne? daten zehn achter oder da da göttliches auge pyro Sternbilde. Okay, cool. Oh. Wird schon irgendwie wichtig sein. nein habe ich irgendwie was gesehen. Das sah schon wichtiger aus. So, ausgesucht. Da. ist das? sonntag Hi. These Hi. have stufe getting too close to the city recently. My task this time is to clear out their camp. 625 25 also meine nächste frage weil sonst müsste ich sie auch oh, kann bäume hochklettern geil ja, ich meine ich kletter felsen hoch ne logische Schlussfolgerung, dass ich vielleicht auch bäume hochklettern können die ist sogar normaler glaube ich so man mache ich hier heute ähm, ist das da Freundschaft 1 okay. Wie sage ich, die beste, wenn es auch einzig vor jeder ist 650, hat sie nicht gerade 650 gehabt? Okay. Was? Habe ich das gemacht? Ja, das soll ja dieses hier näher lass mal mal. Aber vielleicht auf der Karte, ich sehe da irgendwie auf der Karte, wenn ich in die Richtung laufe. Ah. In diesen Orden kann ich mich dann hinter nehme nehme ich an ne? Oh nein, ein Storch ist das Tempel des Falken. Stufe 20 erforderlich, okay. Nee, lass mal ja. der freigeschaltet. Ich drück mhm. mal eben wegen Map. H-Teleportieren ah. also einfach so machen und dann muss ich irgendwas haben. Keine Ahnung, okay. Äh, wo müssen wir hin? Da Äh, da Dann gehen wir aber dahin hm. Oh, warte Ups Äh, er? Ne Das ist cool. Also kann ich mit ihr sozusagen den Kampf beginnen. Und dann mit meinen mein Main Boy gegner erledigen Locker flockig. Now that you mention it, how is it the Hilly Trails ended up here? These creatures don't seem like the type to set up camps so close to cities like this. Exactly. It's more normal for them to be much further out in the wilderness. But because the dragon, Storm Terror, has been around a lot more recently, our orchards have been destroyed and the local market has been affected as well. When the storms hit, we usually end up with at least a few injuries, so the Knights of Favonius have been tied up doing the best they can to defend the area so diese neuen kreaturen have been getting closer and closer to the city exactly that said clearing this camp helps make the area a little bit safer come with me a responsible knight must make sure to see you to the city safely okay. dafür können ein wesentlich pivokraft zu ordnen wenn dieses element mit einem anderen element kommt, kann eine Elementarreaktion ausgelöst werden ausgelöst werden äh, oh der meisten wird sich am kopf ich habe am kopf gezielt also sagt sie jetzt mehr punkte bekommen obwohl er sie erledigt hat Nö. 520 625 ok oh, eine hübsche truhe meine Kohlköpfe. Also erster Eindruck von dem Spiel finde ich schon mal geil. finde ich finde find die Grafik richtig cool. Seine Charaktere finde ich auch voll dolle. Also ja, genau mein Ding. Ich glaube, ich werde meinen Spaß haben. Open World habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Also ja, ich freue mich. Wird bestimmt lustig weiß jetzt nicht ob das spiel irgendwie ich weiß noch gar nicht ob das spiel irgendwie fertig ist kann auch sein dass das noch in der beta ist weil hier unten wird noch die nummer angezeigt oder irgendwie so weiß nicht ob da irgendwie die version nummer ist oder so ich glaube nicht aber Keine Ahnung. Oh, warte oh groß ja, fleisch Ah friend. Äh. No, we just happen to be passing by. What are you cooking? Oh hi. Oh. Okay. Mines. What should I cook next? Are you travelers from around here as well? No, we just happen to be passing by. What are you cooking? Smells good! I see. Welcome, travelers. I'm Lynn, the survival expert of the Adventurers Guild. As you can see, I'm experimenting with some new recipes. Eat before you go. The first rule in the Wilderness Survival Guide. Picnic? Oh, Paimon just loves picnics! My travel partner here is good at cooking as well. äh, ich habe ein paar einfache äh, Gerichte schaffe ich schon. That's ne? okay. Let's see what you can do. How you want from what? You won't get a lot of chances like this to learn from a survival expert. There are some mushrooms and meat in the barrel over there. Try making a chicken mushroom skewer for me. Äh. Ich <lacht> Fass habe ich schon kaputt gemacht. Never go adventuring on an empty stomach. Ah, okay. weiter äh, Was hat die gesagt? Soll ich herstellen? Soll ich das herstellen? spießt mit Pilzen und Hühnchen. Diese Figur hat keinen Bonus. Diese Figur hat keinen Bonus. Oh Gott, äh. ja, okay. Das wie ein Monster unter Ohne so ein Rhythmus, Musik, Dingen. Also ich habe eine Menge, also ich versuche mal, ob ich das auf 5 kriege. Krieg ich das? Krieg sogar, oh. Ding. So. Ah. So, aber es ist gebracht Kochkunst 0 von 5 auch 5 von 5. Was bedeutet das jetzt? mal ein steak und zwar mit weil es mit etwas glück besondere gerichte okay um. mehl wat Eine minute okay Ah, okay dauert aber an jetzt Na, wie kann ich so Is it done? Mmm, smells good. Let me try. Mm. Hey. Mm -hmm. Uh, uh-oh. Now that's really tasty. You're indeed gifted. I told you so. With your culinary skills, you should try more difficult dishes. Oh, I've got some raw ingredients in my bag have them in return for this meal can we really have them won't you run out of ingredients that's okay you should be able to find lots of ingredients when exploring the wilderness ja. don't forget to look carefully there's also a restaurant in monstadt known as good hunter that sells food and ingredients go have a look when you've got the time wofür sind die gerichte okay thank you for the info hey leave some chicken mushroom skewers for paimon abenteuerstufe Stufe 4. 120, äh, 625. Ich muss mal einen Gegner noch finden, weil ich wissen will, ob wir beide Erfahrungspunkte kriegen oder nur, wenn sie irgendwie was tötet. Da sehe ich schon wieder was irgendwas. Muss man hat irgendwas einsammeln, ne? Oder irgendwas. Hm, was hier denn? Oh, hallo. Stumpfes Schwert. Okay, Abenteuerstufe ist, glaube ich, was anderes als Charakterstufe, nehme ich an, ne? Weil ich habe gerade Level 4 erreicht und irgendwie ist er immer noch Level 3. Ah, ich wollte schon sagen, ich höre irgendwie was. So, ja komm mal ja. her. Äh, wenn man irgendwie eine gute frage irgendwie zu wissen wo meine ap oder so sind ne ist das da unten das? 1108 von 1217 so 540 645 okay sie bekommt sie hatte 625 520 okay ist also egal wenn ich spiele ne? Dann guck mal, hier der Bonus voll kaputt. Treff an dem Kraft auf ein anderes Element kann eine Verwirbelung entstehen. Mit der schaden des jeweils anders und <lacht> okay. wird dabei wird die gesamte elementare auf die Figur verbraucht. Sie hat doch auch bestimmt auch irgendwie so was, ne? aber sie hat auch Fähigkeiten. Sich gerade ich vielleicht auch mal einsetzen. Ah, er ist das genau. Die kann aber schon auch klettern, ah, ne? Ja, da unten sind die AP, okay. Okay, beschützt mich. Was 65 560, 560, okay. Wir bekommen alle Erfahrungspunkte. So, Inventarfähigkeit kann man auch also auch so verwenden. Einige vor kann und beim normalen Anwenden und beim gedrückt halt verschiedene Effekte. Ah, okay. Ah, okay, so hätte ich machen müssen. Woher macht das? Eines Streuners Gedanken. auch gar nicht erdung ich kann einfach so was war das also oh, ich brenne nein hier geblieben oh. ok das ist doch eine truhe für tun nicht erfinden oh. Oh. Oh. Ich weiß aber immer noch nicht, macht. Oh, Immunität. Nicht gut. So äh, falscher. Au. Nur no, Mistpig. Was ja, war da, Aber was? Ich muss echt die ganze Zeit TF drücken. Er lag doch gerade was. Ja, komm ich jetzt da hoch Dreck. Na gut. Da will ich natürlich noch hin, ist klar, ne? Okay, muss ich so machen. und ich diesen Busch gerade angreifen? Nein. Kommt, da ist bestimmt voll was Geiles drin, ne? Bestimmt irgendwie so ein Charakter, der irgendwie fliegen kann oder irgendwie so was. Ist das hat hier? mein Schatz. Fiesen Brett steht etwas gekrakelt. Sieht aus wie mein Schatz. Na, gut, dann gehen wir mal in die Stadt rein, ne? Muss mal irgendwas hier erreichen, ne? So mein Inventar hier. Jagdbogen. oder ist der von ihr, ne? Weil ja so ein Teil ist bestimmt, was sie gerade ausgerüstet hat, ne? Oder irgendwo zum Ausrüsten. Morning, wann go? Can I get Lunch with you? Okay. Gut also spaß macht mir auf jeden fall schon mal so kann ich schon mal sagen kann mich schon sehen wie ich das spiel eine lange zeit lang spiele jetzt ist mir noch null prozent langweilig so. ich weiß ich wie lang das jetzt hier schon ist aber also nicht Wenn die stadt erreicht haben will ich dann einen Schnitt machen, dann ist bestimmt schon eine Stunde oder so vergangen. Ne? Mehr wollte ich auch eigentlich gar nicht spielen heute. Ah, ist das. Start. Dann reicht das halt eigentlich auch ne? für einen Einstieg. Hi, Timmy was soll das du verscheuchst ja alle tauben äh, die kommen doch wieder normalerweise tun sie das auch aber was soll ich machen wenn sie einstags nicht mehr zurückkommen genau wieso wie papa oh gott was <lacht> mein gott das kann doch nicht so real sein hier in den ersten stunden das Ahnung, ich mach's kaputt. Kann ich sogar, glaube ich. muss Kann ich hochklettern? Kann ich sogar. Das ist ja geil. Ich Kann aber nicht kaputt machen. langsam glaube ich da unten ist meine stufe ne? ja da ist stufe 1 wo sind meine ap das ist eine stimme du klingst wichtig hallo hey kleiner oder oh, das hast, hast du vom löwenzahn mehr gehört das löwenzahn mehr sagst du ja es gibt dieses buch das ich so gelesen habe und darin steht dass es irgendwo im Mondstein ein großes Meer aus löwenzahn gibt Jetzt sogar kleine sprechende Füchse, da kleine sprechende Füchse ja, aber ich will wissen, wie es ist, mit Tieren zu reden. Hm, aber ich habe nur gesehen, wie ein Mann in grüner Kleidung und weißen Socken mit Tieren gesprochen hat. Ich bin ihm zufällig begegnet. Ich habe mal erzählt, wie toll er war, aber die, der Mann hat gesagt, dass ich nicht geehrt habe. So kann es nicht weitergehen. Dieser Löwenzahn ist wahrscheinlich gar nicht zu finden. Ist ein Märchen, eine Fantasie, aber was soll ich es ihm sagen oder nicht? Es mag so sein, aber Menschen können ihre Fantasie nie beiseite lassen. Nur wenn wir träumen, können wir hoffen, und mit Hoffnung kommen Gelegenheiten aus dem verschneiten Tag in Schnees. Na ja, sicher schon vergessen, als so meine Bildschirmprozessin war und ich dein Wolfswölfe, oh, so wie einmal, so wie wir einmal geträumt haben, nach Celestia aufzusteigen. Nein, auch jetzt. Richtig, das ist eine Sage, die Fantasien seiner Jugend genießen, selbst wenn es nur für einen weiteren Moment ist. Okay, voll vollgebracht. Immer weiter glauben, Kumpel, immer weiter. Sag mal nicht, ich kann mir mit dir reden. reden und womit kann ich, kann der ritter Ritterorden dir behilflich sein? Bist du? Ich bin zwar ein Ritter der Orden Favonius, und ich stehe hier Wache sein bin ich dafür zuständig, geschäftsreisende gemäß des Handbuchs des Ritterordens Unterstützung zu bieten. Handbuch des Ritterordens? Genau dieses Handbuch dient als Leitfaden für alle Ritter des Orden Favonius. Gleichzeitig ist das die Basis für den Frieden und die Sicherheit im Mondstadt. Bitte danke ich bin nicht mit ihr. Guten Tag womit kann der Ritter ohne behilflich sein? Okay, genau gleiche. Wir kommen in Mondstadt. willkommen im Mondstadt reisen, womit kann ich dienen? mir vom Mondstadt. Mondstadt ist die Krone des Nordens und die Stadt der Hirtengesangs. Es ist schön, dass man es mit Worten nicht beschreiben kann. In der Stadt gibt es wieder einen neuen Baden. Wenn du mehr über das Leben im Mondstadt erfahren willst, kannst du ihn suchen. Äh, man muss aber dazu sagen, dass er recht alttümliche Lieder singt. Ich kann mir nicht erklären, wo er dieses Jahrtausende alte Lieder kennt. was, Bates? was erzählt man sich so in Mondstadt? Hm, da fehlt mir schon etwas ein. Wenn ich erwache, spiel, äh, stehe fällt mir manchmal auf dass sich das wetter urplötzlich verändert doch dann donnert es wieder wie wild nach einer kurzen weile dann aber wieder alles normal das sieht für mich ehrlich gesagt nicht nach einer natürlichen erscheinung aus sondern nach jemandem der das wetter künstlich beeinflusst doch wer könnte solche kräfte besitzen äh, nicht einmal die anführer des ritter sollten derartige kräfte besitzen ich komme einfach nicht dahinter okay also da wir oh, aus stufe 2 erreicht nur gar nicht übernachten. Aber <lacht> -Folk nicht so gut. Everyone's been put out of place by storm terror recently. But everything will turn out fine as long as Jean's with us. Jean, acting grandmaster of the Knights of Favonius. Jean, defender of Mondstadt. With Jean on our side, surely even the vicious storm terror will be no match for us. Hoffentlich weiß ich etwas über den Gott des Windes. Before I take you guys to the Knights of Favonius Headquarters, I have a present for you, Traveler. It's a reward for helping me clear out that Hillotroll camp. H hey! Why doesn't Paimon get a reward? Uh, because this reward is useless to you, Paimon. But I'll treat you to a traditional Monstat delicacy. Sticky Honey Roast. Sticky Honey Roast! Come with me. Wo we'll hätte the city's uh, high ground? High ground. Da unterschätzt meine Macht. Okay. Und der mal gezeigt hat. Okay. Left alt so. Das ist ein Prolog. nicht, ich kann mit jedem einzelnen hier reden. Das wird ein bisschen nervig dann. Welche Früchte hier bei Quinn's Früchte? Quinn. aber wieder ja, hier. Was hättest du? Denn heute gern. So, du hast es weiß. keine Rabatte. Ich da mal, der für alte Freunde. Das habe ich doch schon sehr oft gesagt. Der Preis ist nicht zu rütteln. Dafür ist die Qualität auch immer dieselbe. Ach komm, schon ein bisschen untergehen könntest du doch schon. mehr ein Rabatt würde ich dir Mittagessen bringen würde. Keine egal was du sagst. Hi Flora. Willkommen bei Sprache der Blumen. Was kann ich für dich tun? Ich hätte gerne ein paar Blumen. Keine Ahnung. Natürlich, wir haben eine große Auswahl. Egal für welches Anlass. Aber als Geschenk oder für den eigenen Garten. Oh, wow. Das ist bestimmt von Vorbesteller. Irgendwie so was, ne? Nicht Vorbesteller, aber Früh-Download. Keine Ahnung. Gibt hier für Blumen, Wir haben die verschiedensten Blumen im Angebot sagen, was du gerne hättest? Löwenzahn, Na, ich muss mir jetzt nicht Blumen erklären. Warum machst du Löwenzahn so mehr? Oh, jetzt hat sie mir sogar echt irgendwie was gegeben. oh Löwenzahn, oh Löwenzahn. Na, da doch was wichtiges. bekommen Ich habe es geskippt. Nein. Was für diesen jungen hier die dieses mehr gesucht? Dann tanzt mit dem Wind weit entfernten Orten. Das also, wir jetzt nicht? Kann halt lesen. Ja okay, das in Elder Scrolls halt du kannst ja Bücher lesen. Ne? Zuckerblumen? Ach ja. Ja, Blüten sind wunderschön, aber meistens werden sie zu Gerichten verarbeitet. Wenn du siehst, dass du jemand Zuckerblumen anbaut, tut er wahrscheinlich der Süße wegen. Also entschuldige ich jetzt, wenn ich jetzt hier nicht während der Aufnahme hier irgendwie ein Buch lese. Also, ja, ich denke, es wäre sie, wenn ja, das werde ich jetzt natürlich nicht machen. Bruce, guten Tag. Womit kann er Ritter und dir behilflich sein? Was machst du da? Auch wenn es aussah ich habe nicht geschlafen ich finde so wohl schon auf sicherheitslücken gehen. glaub mir, ich bin wirklich voll bei der sache du bist mir ja ein ritter ach da macht dich doch lustig bei mich in vielen der mondstadt zu waren kommt es nur wirklich nicht auf einen ritter mehr oder weniger an wenn ich damals zur abenteuer gegangen wäre wäre mein leben sicher viel interessanter geworden wie kommst du darauf als abenteuer kann man doch frei die sieben städte erkunden Als abenteuer verdient man auch nicht schlecht das muss doch viel mehr spaß machen Das geht wirklich nach einem guten angebot Genau, ich finde auch, dass die Ritter von meinem Geschmack viel zu bitter sind. Im Vergleich dazu sind die Abenteuergilde nicht so viel nervige Regeln und vielmehr interessante Leute in einer Reihe Fischel zum Beispiel. Ich verstehe nicht immer, was sie sagt, aber sie klingt mächtig krass, wenn ich nur damals die Abenteuer gegangen wäre. Vielleicht hätte ich sogar jetzt ihr Partner. Ich habe mir sogar überlegt, wie ich mich nennen soll. Sowas wie der Wohnkönig der Verdammnis, mega oder oh gott der typ wird da draußen sterben. ich einbrechen nee, ne? ich werde jetzt aber nicht hier mit jedem einzelnen hier reden einstellung für das wenige morgen ich werde jetzt nicht mit jedem hier reden sonst wird halt einfach zu nervig habe ich so okay. Ich ja jetzt nicht daran interessiert wäre, aber buff. Sitzen Geil okay, da ist eine truhe Meine Okay, ich kann sogar eben hier und so klettern freund sowieso Besuch. aufgrund eigenbedarfs geschlossen der besitzer trinken die leute im wohnstadt wirklich so gern Das war bei okay mehr noch leute jetzt they haven't been affected. If anything their business is better than ever Oh, wir haben mal Alchemist Erde und Wasser, Feuer und Wind helfen mir zu schaffen, die Dinge geschwind. Okay, keine Ahnung, Freifahrt des Mondstars. Hi. Hallo, unsere waren sind nur von besser Qualität und von ihrem preiswert Ich würde mich gerne erkundigen. Nur zu, ich höre, hast du so besonders am Mondstarts gebischt dort waren. Unsere Ladenfläche scheint zwar klein zu sein, aber von leo haben wir aber ein ganz Lager aus. Wir sind sehr stolz auf unsere große Auswahl und die schnelle Warenlieferung, die uns den ganzen Mondstand auszeichnet. Kann ich auch was kaufen? Äh, Für das Mondstand bekannt. Weiden. Okay, cool. Sieht aus, als hier, könnte man ja was kaufen, aber irgendwie noch nicht. Da kann man bestimmt Rezepte kaufen. Ne? Äh, du wir im Herrscher. Wie viele Gäste darf ich melden? Ich würde mich gerne erkundigen. Ah, womit darf ich dienen? Oh, hier ist eine Truhe. Also nehme ich mal das für eine Quest. ne, sagt mir ist in letzter Zeit etwas geschehen. Es findet zufällig gerade einen Salatverkostung statt. Ja, für dich, wenn du magst, kannst du mich ja jederzeit wieder besuchen. So. Ach so, oh, okay, Kochkunst 5 von 5. Ich weiß immer noch nicht, was das bedeutet. Und ich mit ihr mache jetzt immer noch 5. Ah, ich kann jetzt mehrere. lebt eine figur wieder okay ich weiß noch nicht was da bringt aber ja erstmal mal erstmal mal erstmal wie es jetzt weitergeht ne? gucken uns hier so um Mir gefällt richtig so weil sie nicht die farben die design der charaktere die umgebung ich finde das richtig schön genauso mein stil Ach, schneller na gut gehen wir mal hier weiter weinen müssen denn so viele leute ich rede jetzt nicht mit jedem von denen wird ewig dauern glaube ich jetzt von denen sagt mir wahrscheinlich nicht mal interessant. aber erstmal die story weitermachen so wo bist denn du da ja, John. to give you is a wind glider outriders use them to ride the wind and the people of mondstadt love using them too i brought you here to give it to you so you can experience it right away wow oh, you're really excited about these wind gliders huh well that's because the wind is the heart and soul of mondstadt <sighs> Alrighty then enough talk let's give it a whirl es ist nicht einfach zu benutzen. Oh Gott, willst du mich umbringen? Nur im Spiel. Das ist gefährlich und funktioniert nur im Spiel. Auf keinen Fall nachmachen. Okay. Äh oh Gott. Also einen habe ich doch irgendwie schon bekommen, glaube ich, ne? Als Bonus irgendwie so. Okay. Also komme ich wahrscheinlich in diese eine Säule halt. Ja. Okay. Okay. Hi. Mein ja. ganzen Weg da hochgelaufen, um wieder runter zu laufen. Sky Geh weg. Okay. ich glaube der drache hat die stadt angegriffen da irgendjemanden da drin also mich in der luft oh Kann das Fisch angreifen, also mache ich, ich dachte, ja, das auch. Spiel sagt mir so, äh, abgefällt's an oder so. Okay, das ist irgendwie cool. <lacht> Stufe 10, und Stufe 4 haben ja, wir an. Der da greift mich auch irgendwie nicht an. Wenn er mich eigentlich angreift, ne, dann ist er grad voll einfach. Jemand huh? sagt mein Charakter nichts mehr. Er hat am Anfang auch gesprochen. You've actually got the power to go up against the dragon. Are you a new ally or a new storm? Storm Terror is attacking Mondstadt itself. Kaya, traveler, you've come at the right time. We must. Oh I name. Are you perhaps forgetting to introduce us? Oh, right. This is Kaya, our cavalry captain. These two are travelers from afar. From afar? Is that uh, long Oops. story short? I see. Welcome to Monstat. Though you haven't arrived at the best of times, I'm afraid. I understand the anguish of being separated from family. I'm not really sure why you're looking for the animal god. Oh, but everyone has their secrets, right? <laughs> Relax. I won't press you for more. First and foremost, on behalf of the Knights of Favonius, I would like to extend our thanks to you for your help just now. Ah. Uh, uh, how about a traditional Mondstadt delicacy? Sticky honey roast. Denen so habe ich doch eben erst gehört. Your fight to defend the city against the dragon just now was witnessed by no small number of citizens. The acting Grand Master of the Knights of Favonius is also very interested in meeting you and formally invites you both to our headquarters. After lache ja noch gerade die Stadt an oder warum sind wir ja so gechillt am reden? Figur uns hier, Figur uns ist nun verfügbar. Sagen also wir seltene Windgleiter, okay. Immer den zwei Seiten. Den zwei Seiten. Okay. Na ja, was denn? Was soll ich denn hier ausrüsten? Oder? Oh, Welches der, den ich jetzt es ja nicht gerade kommen ab. Na oh, ja. Hey. Das wohl unfair. Noch Gott, irgendwo ist mit meiner Maus. unterlad. Aha. man ist dazwischen. Okay. weil kann ja einfach runterfliegen, ey. Ne? Ruhe. Gib. So, dann gehen wir noch da rein, würde ich sagen. Und dann war es halt eigentlich heute. Das ist bestimmt schon so. Weiß nicht, wie lange das jetzt ist, war bestimmt schon so ungefähr zwei Stunden, anderthalb Stunden, und ich ja aufgenommen habe. Ne? Na gut, und deine allerbeste Reisegefährtin. Okay, die ist weiblich Ja, sein kann. ein junger war mit einer sehr weiblichen Stimme.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 Vonstadt welcomes you, Windborn Travelers. I am Jean, Acting Grand Master of the Knights of Favonius. This is Lisa, our Resident Librarian. <laughs> oh, are you sweeties here to help us out? <laughs> You're both so adorable. Sadly, the timing is regrettable. Storm Terror has caused quite a ruckus in the region since its recent resurgence. Simply put, Monstat's elemental sphere and ley lines are now akin to a yarn ball in the paws of a kitten. For a mage, it couldn't get much worse. My skin is one elemental particle away from a full-blown breakout. <sighs> If it weren't for this interference, the Knights of Favonius would have better ways to help you than just putting up missing person posters. We simply ask that you repose in Monstat while we help you seek out your sister. Hmm... Super, wenn etwas Neues geht. Wo kann ich schlafen? Hey, don't be such a slug! We should be a part of this too! Good. In that case we need a plan. With Storm Terror now directly attacking Mondstadt, we may have an opportunity to cut this problem off at the source. Lisa has revealed the sources of Storm Terror's power with her detection magic. Is that so? They're located in the abandoned Four Winds Temples. Storm Terr's ability to whip up these kinds of storms can be attributed to it drawing power from the temples. Our objective is to deal with three of the four temples. I trust everyone understands why we are only dealing with three. Hymon doesn't? Äh, ist das klar. Knights of Favonius, time is against us. The storm is rampant. There's no point in maintaining a defensive position. Alright, we need to take initiative and act before the situation escalates. Okay. du kannst nur beten. Schicke deine Wünsche in die Welt und alte verschiedene. Okay. Der Inlandsnun verfügbar. Gib den Sternchen, den Sternchen, den Sternchen, den mir den Sternenjäger und den ganz gesammelt. Okay. F 3 Oh, da ist wahrscheinlich. Hat gacha System, ne? Mhm. Diese Dinger bekomme ich die ganze Zeit, ne? Davon habe ich null. Mhm. Ich kann mir Charaktere so freischalten halten. 20 Prozent. 20 Prozent Rabatt für zehn. Erziehung, du als neue bei der ersten zehn Erziehung als inziehung hältst du sicher Figuren mit mindestens vier Sternen hm. also nicht. Ich meine, diese Dinger sind voll schwer zu kriegen. Ne? Oh nein, da wollte ich nicht. Du als neue bei der ersten zehn Erziehung, also kriege ich garantiert eine. Ja, machen wir mal. Garantierter Charakter, warum nicht, äh. jan Ring, keine Ahnung. als Charakter, den wir kriegen. Bennett. Eiserner Schatten. Rahmenbogen. Schlagfestes Argument. Ja, das hat ganz das System, ja. Das sind eindeutig bei du weiß nicht vier Sterne ist das gut sie ist auch vier Sterne also vielleicht sind das hier voll entweder voll gute oder voll schlechte Sachen und ich habe keine Ahnung so alles vier Sterne ich nehme an das weiß nicht die ja, war händler gegen wertvolle Ressourcen angetauscht werden ja, das ist das hier ne nee, das ist Urgestein. Wie soll ich das hier bekommen? Keine Ahnung. In Game Käufe glaube ich ne. Ja und der hoffnung zwischen Sternen und blinken. Ja wie weit Mensch ne? Ahnung. Wahrscheinlich voll geile Sachen bekommen. Ne, pass auf. Errungenschaften. Ja, und dann mal hier Wunder der Welt. bekommen ich habe echt Charakter bekommen okay cool schnee kann ich jetzt allen wählen ich habe doch einen bogen bekommen ne? Das ist aber bestimmt voll gut statt bei besiegen eines gegners 8 prozent lebt wieder ja klingt doch nicht schlecht wird mal welcher stärker der hier. ja nehmen wir den so. hey, das habe ich doch schon ich auch direkt neu ah, warum nicht da bestimmt eine menge charaktere dann haben oder jeder von denen im kann nicht so leicht abgewehrt ein bisschen knüppel Man sieht auch so ein dickes schwert Schaden, ne? Einfach Sachen ausrüsten, keine Ahnung. Yo, good morning. I'm about to head off. Coming with me? Good morning. Breakfast is served. I will be on hand the whole time. Okay. Gut, da ist gerade passiert und ups, ah. gut, äh, ein paar sachen nicht einsammeln kann anscheinend ja gut dann würde ich sagen dann würde ich sagen dass hier ist ein guter punkt um irgendwie aufzuhören ne? definitiv noch weiter spielen und aufnehmen weil sieht witzig aus ich weiß noch nicht genau was ich als äh, mache aber es ist auf jeden fall lustig und ja wie gesagt, da wird jetzt hier alles hier ohne, weiß nicht, ohne zu schneiden und irgendwie sowas hier hochgeladen, sondern einfach nur, weiß nicht, wenn ich irgendwas zum Hochladen habe Und ja, wie gesagt, danke schön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch heute ein paar an doch bitte ein Like, einer wollen Kommentar würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.